Enduro-Gelände Langensteinbach im Kreis Mittelsachsen. Ein befreundeter Enduro-Fahrer hat sich hier beim 24-Stunden-Rennen eingeschrieben. Sergio Villapuca und sein Teamkollege Mark Huse starten in der Soloklasse. 24 Stunden am Stück müssen sie und ihre beiden Motorräder durchhalten, wenn sie gewinnen wollen. Ähm, gleich geht's los und die Gänsehaut fängt an. Ich freue mich, es wird richtig Spaß machen.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 Doch ich dabei. 21.30 Uhr. Nach nur einer Runde kommt Mark zurück in die Box. Die erst vorhin montierte Lampe erweist sich als Fehlentscheidung. <lacht> Ja, die Nummer 8 ist jetzt auf Platz 1, hat 56 Runden jetzt absolviert. <lacht> Lager. Lager weg. Ich bin raus. Das Radlager ist defekt.